Hi Leute, was geht ab? Hier spricht wieder euer Random Life. Für euch ist es wahrscheinlich der erste, das erste Video heute von mir. Ich muss mal gucken, dass ich mich nicht zu sehr anstrahle. Für uns ist es das heute der vierte Pin, den wir heute machen. Danach geht es heute noch nach Auschwitz. Das bedeutet, in einem einer meiner nächsten Videos oder vielleicht sogar vorherigen Videos werde ich euch das Konzentrationslager Auschwitz und Stammlager Auschwitz wir genau vorstellen. Ich hoffe, ich habe es genau richtig rum ausgesprochen. Und heute, heute, heute schauen wir uns aber was ganz Besonderes an, nämlich die Villa von Heinrich Himmler. Ich hoffe, dass wir rankommen. Wie ihr selber seht, es ist leider schon sehr dunkel und wir hoffen mal, dass wir nah rankommen oder vielleicht sogar reinkommen. Ja, seid gespannt, was euch erwartet. In diesem Sinne bis gleich. Das ist, das ist so meine lieben Freunde, also wie ihr seht, es ist leider, leider, leider schon sehr dunkel, aber ich habe einen kleinen Flaggscheinwerfer dabei. Und das Schöne ist ja, wir sind jetzt aktuell noch draußen und das ist die Villa von Heinrich Himmler. Riesenanwesen, ein Riesenanwesen, Leute. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Bitte? Ja, aber dann sehe ich ja nichts mehr. Hier ja. ist ein Pin ja. Ich glaube, das ist der Zugang. Wir kommen schon da rein. Ja, aber hier ist dann ein Pin eingezeichnet, der ja. Zugang, wie wir reinkommen. Ja. ja, aber ich will das auch von außen ein bisschen zeigen. Ja, mach es ja erst danach. Okay. Okay, Leute, dieser Hinweis von unserem sehr deutschen Kollegen okay. Alessandro, den nehmen wir jetzt mal wahr und wir sind ein bisschen zurückhaltender mit unserem Flaggscheinwerfer. Die Aufnahmen von außen werden wir danach machen. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir reinkommen. Ungesehen. Und dann würde ich sagen, wenn wir drin sind, melden wir uns nochmal. So, meine Leute. Wir haben mit die ungünstigste Zeit ausgewählt. Wie ihr seht, ist es dunkel. Und das heißt für mich auf jeden Fall, ich muss noch mal wiederkommen. Aber ich zeige euch jetzt gerade mal, wie er damals gelebt hat, wenn er denn hier war. Ein mega Ausblick auf diesen See. Wunderschön. Schön. ja einer der mächtigsten männer und das war die person wenn man an, wenn man an adolf hitler ran wollte dann musste man an ihm vorbei es gab keine andere möglichkeit als an, äh, an heinrich himmler vorbei und da habt ihr noch mal die vollperspektive drauf aber leider im dunkeln vielleicht haben wir ja noch die Möglichkeit, da irgendwie hinzukommen. Ja, okay. Oh! Halt oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. oh. Stopp! Okay. lass okay. Stop. uns gehen. Da riecht es. Stopp! Ja, jetzt lass gehen. Okay. Oh! Hier sieht keiner. Ja. Boah, hier mal mit dem Sonnengerät lang gehen. Ja. Unvorstellbar. Leute, wir machen das, damit ihr es nicht nachmachen müsst. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Schade, dass ihr das nicht sehen könnt. Aber hier wird noch gearbeitet. Hier. So, wir befinden uns jetzt auf. Guckt mal diese Riesenterrasse an. Ja. Zu. Ist nicht dein Ernst? Ist offen? Achso. Nicht. Warte, ich guck mal. Ich guck mal. Es ist auf. Leute, es ist auf. Wir sind in heimlich, Himmlers Privatvilla. Mega, mega. Als ob der jemals hier unten war. Das glaube ich nicht. Das wäre sein Wir sind noch im Keller. So, wir müssen machen, das Licht ein bisschen dunkler, weil wir haben natürlich keine Lust erwischt zu werden. Die sind nämlich doch überall Fenster. Ach, schade, dass wir nicht im Hellen hier sind. Leute, tut mir leid, dass ihr mit dem Licht hier gerade klarkommen müsst. Aber alles andere wäre nicht gut. Geh du vor und sag mir, wo Licht an geht und wo nicht. Ich glaube, das macht Sinn. Ach, guck mal hier. Hier sind noch die originalen Fliesen. Alles andere, guck mal. Original Fliesen, originale Dusche. Hammer. Ich muss wieder umschalten auf Punktlicht. Hier wahrscheinlich Elektrik oder so. Kannst du die Tür auf? Die ist zu, da ist doch das elektronische Ding ab. Ist nichts. wie ein Hakenkreuz. Ne? Das Ding hier. Fast. Ja, mit ein bisschen Fantasie. So, wir müssen weiter. Weinkeller. Boah, ein Riesenlabyrinth. Kommen sofort. Entschuldigt bitte, wenn die Kameraführung ein bisschen schnell ist. Nicht dein Ernst, der Speiseaufzug. Guck mal. Das ist ja wohl krass. Ach, guck mal ein Datum drauf. Nee. Dunkel leuchtet. Nein. Das ist der alte Speisaufzug, Leute. Das ist ja wohl krank. Geil, Treppenaufgang. Ja. Komm, geh. Mehr, mehr geh nicht. Was denn? Ich guck mal nicht ins Gefängnis in Lost Place. Du hast es viel heller. Doch guck hier, meins ist dunkel. Sind die offen? Alter. wir gucken jetzt erst mal, ob wir hier Fenster haben. Leute, hier sind, glaube ich... Bitte? Hier geht es weiter hoch, Leute. Hier geht es so weiter hoch. Aufzug, da ist der Aufzug. Hier ist der Aufzug wieder. 100 Kilogramm steht da drauf. Da ist der Aufzug. Da steht da sogar. Ja, ja, ja, ja, ja. Leute, Leute, Leute, Leute, schaut euch das an, schaut euch das an. Ich kann wie gesagt das Licht. Ich komme. Wir sind jetzt in der Küche. Wir gehen jetzt stark davon aus, dass wir in der Küche sind. Wir sind überall Fenster. Ich zeige euch das mal. Da. Seht ihr das, Leute? Wir müssen richtig aufpassen. So, ich mach das Licht immer so. Schaut euch das mal an. Mist! Ich würde euch das so gerne zeigen. Ich würde euch das so gerne zeigen, Leute. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich komme. Hier ist Essenzimmer. Okay. Das Essen. jetzt davon aus. Schaut euch den Unterschied im Boden an. Das ist Stäbchenparkett. und das ist Fliese. Die Fliesen werden wahrscheinlich nachträglich gemacht. Ich komme, ich komme, ich komme. Das sind die Privatgemächer von der Heimlich Himmler. Schaut euch das an. Hier sind die Fenster zu. Hier kommen. Hier kann ein bisschen mehr Licht am anderen. Hier. Okay. Ich würde es wieder runtergehen. Ich guck mal. Wir gehen aber oben erstmal lang, oder? Okay. Ist das der Keller wieder? Ist das der Keller? Ja, der hat doch Das ist doch nicht dein Ernst. Nee, der hat nicht im Keller gehaust. Hier haben sie die Fliesen, die Terrakotta-Fliesen rausgerissen. Das hundertprozentig gab's hier eine Nachnutzung, Leute. Das eine Nachnutzung, das ist nicht alles Original. Oh, hier haben sie auch das Stäbchenpaket rausgeklaut, die Räudigen. Und guck mal hier. Ein Kamin. Ein Kamin. Fenster ist auf dem Fenster. Auch hier ein Paket rausgeklaut. Alter, das ist so ein Kinderzimmer oder so. Kinderzimmer, oder? Okay, kein Kinderzimmer. Was haben wir hier? Nicht dein Ernst, das geht noch weiter. Es geht noch weiter, Leute. Warte mal. Hier ist Fenster. Aber Toiletten. Mal gucken, ob die Toiletten Okay, die ist richtig vollgeschissen. Leute, die ist auch richtig vollgeschissen. Das ist auf jeden Fall Nachnutzung. Nicht nach oben gehen? Okay, wir gehen nach oben die na, Okay. Ja, so er. Die links waren wir noch nicht, oder? Ich... Offen? Ja. Alter, das ist so ein Riesenraum. Guck doch mal. Er muss mich auf jeden Fall gut zurückhalten. Sonst würde ich, ich würd hier mit dem Flachscheinwerfer durchlaufen. Und wir wären wahrscheinlich schon längst verhaftet. Gehen wir da hoch? Guck mal, die Holzbohlen, Holzdielen. Mega, original, da ist er 100 drüber gelaufen. Guck mal hier, Leute, guck mal. Das ist, das ist 100 Prozent seins. Das sind Ornamente, ne? oder wie nennt man das? Guckt, der Handlauf. Der Handlauf, die fließen wieder. Und hier die Dielen. Und hier, Alessandro, guck mal hier. Mega. Fenster, Fenster, Fenster. Du oh, musst nur vorsichtig sein. Du gehst vor. Wieso? Achso. Was, was, was haben wir, was haben wir? Nicht da oben. Mega. Leute, guck mal da oben. Oh. Ich weiß doch nicht, du bist doch so laut. Leute, hier ist. Eine riesige Galerie. Galerie nennt man das, oder? Oder? Ja, lass uns noch mal gucken. Mal gucken. Was ist das? Ich will noch mal ans Fenster. Ich will noch mal ans Fenster. Nicht, das, wo draußen schon die Polizei steht. Okay. Sieht gut aus. Mega. Richtig gut. Gehen wir hier lang? He was 12 plus. Ja, Löscher. Hier haben wir wieder Fliesen, alte Fliesen. Und wieder eine Toilette. Hier kann ich euch mal wieder normales Licht geben. Oh, mega. Garantiert auch Nachnutzung. Aber die, die Raumaufteilung ist nicht Schrott, ne? Was? Die Raumaufteilung hat er nicht gut gemacht. Nein. Hat er schlecht gemacht, ne? Also wir sind von der Raumaufteilung ein bisschen negativ überrascht. Toiletten voll geschissen. Was du das? Meinst? Nicht das, nicht das. Leute, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Aber unsere Sicherheit geht definitiv vor. Wir gehen weiter nach oben, ne? Komm. Wir gehen noch weiter nach oben. Ist, ist aus. Ja, ist aus, ist. Ach, ich meine Ist aus. Das ist die Bauart von damals. Mega. Überall Fenster in der Hütte. Dokumente. Und Miniraum. 202 Toiletten. Noch mehr Toiletten. Wie viele Toiletten hatte er denn bitte? Hat der nur so viel gekackt oder was? Und einfach nur ein leerer Raum. Ja, ne? Ja, ja, der wurde anderweitig genutzt. Viel kann man nicht sehen, ne? Ich guck mal, ob die Steckdosen noch original sind. Könnte original sein. Ja, aber hinten raus. Da hinten. Oh, hier war schon lange keiner mehr drin, ne? Alter, hier geht's noch nach oben. Hochgehen. Leute ein bisschen, dass ich ein bisschen was sehe. Boah, hast du jetzt mit mir geredet? Nee, hat es nicht. Ich dachte, hier oben redet einer mit mir, Leute. Alter, habe ich mich erschrocken. Nein, hier gibt's keine Fenster. So. Nein. Hier aber runter, oder? Was? Hier runter. Hier runter. Alter, hier sind in der Galerie. Die würde ich auch noch gerne zeigen, Leute. Er ist mit Gitterfrauen. Hier, komm mal. Noch einmal Lichter, machen. Was? Hier ist gerade kein Fenster. Da heißt es ganz kurz und gezeigt. Komm. Ja, ja, ja. Es sind keine Fenster. Es sind hier keine Fenster. Guck doch eben. Wie kommen wir jetzt runter? Weiß ich. Nicht. Na komm, mal. schnell weg hier. Ich habe Geräusche gehört. Ja. Was ist das denn hier? Nee, aber das ist das Treppenhaus. Das ist das Treppenhaus. Nee, das ist das Gleiche. Wir kommen jetzt gleich direkt runter in den Keller. Siehst du? Komm, schnell. Hier runter, Kollege. Jetzt will er nicht mehr. Guck hier, da waren wir doch gerade. Oh, hier ist wieder die. Hier, runter. Und dann raus. Nee, wir gehen wieder in den Keller. Ich würde das Gebäude noch anstrahlen. Jetzt ist es ja egal. Und hier, I'm ready for love. Everybody needs some love. Everybody needs some love. So, Leute. Wir sind draußen. Und, jetzt mache ich kurz Licht aus. So Alessandro, wenn du möchtest, gehst du schon mal vor. Ich werde hier noch einmal das Gebäude ablaufen. Hast du gehört? Du hast am besten schon mal ab. Ich laufe hier einmal um das Gebäude. So meine Freunde, ich riskiere jetzt alles. Alles, alles, alles. Damit wir hier noch einen schönen Ausblick auf das Gebäude bekommen, von nah. Aber wir warten auf jeden Fall erstmal, bis der Alessandro weg ist. Weil, wenn einer gepackt wird, dann ich. Er hat den Autoschlüssel, von daher. Ja. Jetzt geht das jetzt einfach mal. Ich meine, das ist am Ende des Tages ein leerstehendes Gebäude. Zaun war offen, weil in Deutschland würde man maximal einen Hausverweis bekommen, Platzverweis. So, jetzt seid ihr gespannt. sind wir gerade rein. Hier ist die alte Die haben sie wahrscheinlich gegrillt und so. Schaut euch das an. Unfassbar. Oh. Ein Riesen-Trümmer. Da waren wir gerade drin. So, kurz aus. Ich mach das gleich noch mal an, damit wir die Volltotale haben. Keine Sorge. Da. Mega geil. Unnormal. Unnormal. Unnormal. Okay, das reicht halt so. So, liebe Freunde, ich bin random live. Ich hoffe euch hat das Abenteuer ein wenig gefallen. Wir haben uns heute die Luxusvilla von Heinrich Himmler angeschaut. Der zweitwichtigste Mann im Deutschen Reich. Und wenn euch so ein Content gefällt, lasst mir gerne ein Abo da. Macht das herzrot, kommentiert fleißig und schickt es unbedingt euren Freunden, wenn die sich dafür auch interessieren. Dann geht nämlich der Kanal viraler und ich mache auf jeden Fall noch ein paar zusätzliche Follower, was mich sehr freuen würde, weil ich weiß, es gibt viele, die sich für so einen Content interessieren aufhalten hätte er wenigstens können. So. Wir sind draußen. Und damit ist das Abenteuer Villa von Herrn kinder beendet. Ja, in diesem Sinne, ich bin raus. Euer Random Life.